Herzlich willkommen zum Smarter Entwickeln Podcast, heute mit einer Folge zum Thema Die echten Kosten der Warteschlangen. Heute will ich mal ein paar Dinge zusammenziehen, die ich in den vergangenen Episoden vorbereitet habe. Aber zuerst zwei kleine Geschichten. Oma und Klein Fritzchen gehen auf dem Fußweg. Klein Fritzchen sieht einen 100-Euro-Schein auf der Straße liegen und will ihn aufheben. Oma lässt ihn nicht und zieht ihn weiter. Klein Fritzchen meckert und zetert, aber Oma sagt, den 100-Euro-Schein gibt es nicht. Denn wenn es ihn gäbe, hätte ihn schon jemand mitgenommen. Keiner lässt auch einen 100-Euro-Schein liegen. Neben dem Fußwerk herrscht Stau in der Stadt. Zu viele Autos wollen die Einfahrstraße reinfahren und der Verkehr steht. In jedem Auto sitzt eine Person, ein Handwerker, eine Ärztin, ein Lehrer, eine Ingenieurin, Programmierer, Erzieher, Händler. Der Stau ist ganz demokratisch. Jeder hat seinen eigenen Stehplatz auf der Fahrbahn. Wenn man sich mal den Stundenplan zusammenrechnet, der hier verprasst wird, ist das schon faszinierend. Ach, nehmen wir nicht den Lohn, sondern die Kosten für den Arbeitgeber mit Steuern, Nebenkosten und Overhead. Da sind wir schnell bei 200 Euro pro Fahrzeug und Stunde. Mein Fahrzeug ist fünf Meter lang, also... 40 Euro pro Meter Fahrbahn und Stunde, also 40.000 Euro pro Kilometer. Oder 80.000 für zwei Spuren. Morgens und abends, fünf Tage die Woche, sind wir schon bei 800.000 Euro. Und alles nur wegen einer Baustelle. Ein Rohr ist geplatzt. Die Straße wurde aufgegraben, notdürftig gepflegt. Aber bis die Reparatur endlich fertiggestellt werden kann und die Straße wieder freigegeben wird, muss noch der Bautrupp woanders fertig werden. Er ist noch verhindert. Zehn Wochen dauert das. Zimmer sind wir bei 8 Millionen. Die Wartezeit ist also ein Vielfaches teurer als die direkten Kosten der Baustelle. Aber die Kosten sieht die Stadt ja nicht. Und zahlt die Stadt ja auch nicht. Wartezeit kostet... Viel, viel mehr als die Baustelle selber. Die Zeit, die die Leute nicht arbeiten können, sind Opportunitätskosten. Cost of Delay, die Kosten dafür, dass sie im Stau feststecken. Warum erzähle ich das? Ich rede doch sonst über Entwicklung. Haben Sie diesen Kollegen, durch den alles durch muss? Der Spezialist, der gerne konsultiert wird? Der Supermann, der der Einzige ist, der eine Aufgabe machen kann? Hat jeder. Wenn Ihnen keiner einfällt, gehen Sie doch mal suchen. Sie werden einen finden. Ihr Team? kennt ihn jedenfalls sicher. Wandeln wir das Bild etwas um. Diese Experte ist viel gefragt. Schaut doch mal auf die Auswertung, was denkst du zu den Messwerten? Könntest du schon meinen Bericht anschauen? Immer warten wir auf diese eine Person. Und ich verstehe das. Manche Personen sind echt teuer, richtige Spezialisten gibt es nicht wie Santa mehr. Da kann man froh sein, wenn man einen hat. Mehr können wir uns nicht leisten, mehr könnten wir auch gar nicht auslasten, Schreck. Die, die kosten alleine, wenn der Spezialist nicht die ganze Zeit arbeiten würde. Däumchen drehen. Und in der Zeit warten Arbeitspakete auf diesen Mitarbeiter und bleiben liegen. Sie stehen sozusagen im Stau und verzögern sich. Sie haben ein Delay. Und letzte Woche sprachen wir von Cost of Delay und wie man den misst. Und wir haben herausgefunden, dass ein Projekt teilweise erhebliche Cost of Delay haben kann, dass das aber Opportunitätskosten sind, also Kosten, die wir nicht sehen, nur entgangener Gewinn und meist noch nicht mehr für dieses Geschäftsjahr. Nur in ein, zwei Jahren fehlt dann halt der Gewinn. Aber warum erzähle ich das? Verzögerung kostet sogar erschreckend viel und Wartezeiten, Warteschlangen verzögern Arbeitspakete und Projekte und Warteschlangen kosten daher auch. Jede Warteschlange erzeugt Opportunitätskosten. Wir könnten schneller fertig werden und die Vorteile haben, machen wir nicht. Also entgeht uns der Nutzen der Gewinn, also haben wir Opportunitätskosten. Jetzt haben wir ein Arbeitspaket in einem Projekt, das sich verzögert. Der unersetzliche Schlüsselmitarbeiter kommt nicht dazu, weil er erst noch zu einem Kunden fahren muss, einen Vortrag halten soll und danach noch drei weitere Dinge zu erledigen hat. Also bleibt das Arbeitspaket liegen. Es ist auf dem kritischen Pfad. Verzögerungen wirken sich also eins zu eins auf das Projekt aus. Nehmen wir die Zahlen aus dem Beispiel der letzten Woche, also ein Cost of Delay von 100.000 Euro pro Woche. Das Arbeitspaket bleibt drei Tage liegen, also 60.000 Euro. Dumm nur, dass das gleiche auch mit zwei anderen Projekten passiert. Nehmen wir der Einfachheit halber die gleichen Zahlen, also kostet uns das ganze Spiel jetzt schon 180.000 Euro. Wie viel verdient dieser Mitarbeiter und könnte man davon nicht noch einen finden? Oder kann man seine Aufgaben auf mehr Schultern verteilen? Zu weit hergeholt? Glaube ich nicht, aber nehmen wir ein anderes Beispiel. Alle Entwicklungsprojekte müssen durch die Konstruktionsabteilung. Wir haben hier sieben Projekte, Cost of Delay wie oben. Jedes Projekt könnte in zwei Monaten durch die Konstruktionsabteilung geschleust werden, wenn wir die Projekte brav der Reihe nach abwickeln würden. Warum nacheinander? Na, es gab da mal eine Folge zu. Sequenziell statt parallel. Da habe ich das erklärt. Sieben mal zwei Monate. Also brauchen wir die Konstruktionsabteilung dieses Jahr 14 Monate lang. Sie ist etwas überbelegt, aber nur ein bisschen. Wir haben ja gute Projektmanager, die daran gemessen werden, dass ihr Projekt vorankommt. Jeder kümmert sich um sein Projekt. Mehr kann man ja nicht machen. Erkennen Sie Ihre Firma wieder? Soweit weit, so typisch. Jetzt haben Sie richtig gute Projektmanager. Sie haben ja gute Leute. Sie wissen auch, dass Projektmanagement wichtig ist und haben hier nicht gespart. Kurz, Sie sind der Meute einen Schritt voraus. Andere Firmen setzen Führungsanfänger im Projektmanagement ein. So Führung leid sozusagen, aber doch nicht Sie. Soweit so untypisch. Also diese guten Projektleiter wissen, dass die Konstruktion ein Problem würde. Also kämpfen Sie von Anfang an direkt im Januar darum, dass Ihr Projekt in der Konstruktion bearbeitet wird. Jeder Konstrukteur, den Sie abgeben müssen, tut Ihnen weh. Aber so ganz egoistisch wollen die Projektleiter ja auch nicht dastehen. Also gestehen Sie den anderen Projekten zu, dass an Ihnen gearbeitet wird, solange nur auch am eigenen gearbeitet wird. Also machen wir wieder alles parallel. Wenn überall dran gearbeitet wird, machen wir doch überall Fortschritte. Ist doch alles gut. Jetzt verteilt sich die Arbeit gleichmäßig auf die Projekte und an allen wird gearbeitet. Nach 14 Monaten ist die Arbeit an allen Projekten fertig. Aber eben auch nicht früher, weil immer wenn ein Projekt sich einen Vorsprung erarbeitet hatte, haben die anderen Projektleiter das gleich als Argumentation genutzt, Ressourcen auf ihr eigenes Projekt, das ja stärker notleidend ist, umzuleiten. Jetzt würde ich gerne wissen, wie sehr sich dadurch die einzelnen Projekte verzögert haben. Wir brauchen also eine Referenz. Die schnellste Art, Projekte fertig zu machen, ist, an einem zu arbeiten, bis es fertig ist und dann zum nächsten überzugehen. Das erste Projekt wäre nach zwei Monaten fertig, das zweite nach vier, das dritte nach sechs, das siebte nach vierzehn. Das siebte Projekt wird also nicht später fertig in unserem Beispiel, also nach Referenz kein Verzug, keine Verzugskosten. Das sechste Projekt wird zwei Monate später fertig, nach vierzehn statt nach zwölf Monaten also zwei Monate Verzug, acht Wochen. Umgerechnet sind das 800.000 Euro. Das fünfte Projekt wird vier Monate später fertig. Also vier Monate Verzug, 16 Wochen, 1,6 Millionen. Das vierte Projekt wird sechs Monate später fertiggestellt. Sechs Monate Verzug, 24 Wochen, 2,4 Millionen. In Summe haben wir jetzt schon Verzugskosten von 4,8 Millionen Euro. Das dritte Projekt wird acht Monate später fertiggestellt. Acht Monate Verzug, 32 Wochen, 3,2 Millionen Euro. Die Zwischensumme liegt jetzt bei 8 Millionen Euro. Wohlgemerkt, Opportunitätskosten, nicht realisierter Gewinn. Nicht realisierter Gewinn. Niemand wird diese Zahl irgendwo in der Buchführung sehen, zumindest nicht als Mehrkostenkonstruktion, aber es fließt in die Zahlen ein. Ein Entwicklungsprojekt, das nicht fertig ist, hat kein verkaufsfähiges Produkt abgeliefert, keine Verkaufsbemühungen, keiner E. Der Umsatz fehlt, die Fixkosten sind weiter da. Der komplette Deckungsbeitrag fehlt uns in der Gewinnsumme. Opportunitätskosten sind keine Kosten, die in der Buchführung irgendwo unter Kosten stehen. Das heißt aber nicht, dass Sie nicht in der GOV auftauchen und ziemlich viel schlechte Laune machen können. Wenn Sie jetzt die Episode pausieren möchten, weil Sie zwei dringende Fragen beantwortet haben wollen, Erstens, was sind unsere Cost of Delay? Und zweitens, wie werden die Projekte priorisiert? Dann kann ich das verstehen. Sie können ja gleich zurückkommen. Aber zurück zu den Projekten. Das zweite Projekt hat jetzt 40 Wochen Verzug. Verzugskosten von mittlerweile 4 Millionen. Das erste Projekt ist ein volles Jahr später fertig. Bei glatten 4 Wochen pro Monat rechnerisch jetzt erstmal 48 Wochen. Also 4,8 Millionen. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 16,4 Millionen. Das ist ist eine Menge Geld. Eine Firma, in der diesen sieben Projekte parallel laufen, mit den Zahlen aus dem Beispiel, hätte einen Umsatz von ungefähr 700 Millionen, wenn sie jedes Produkt nach vier Jahren erneuert. Also vier Jahre mal sieben Projekte mal 25 Millionen Umsatz pro Produkt. Dann sind 16,8 Millionen 2,4 Prozent vom Umsatz. Also ein erheblicher Anteil vom Gewinn. Was ist hier eigentlich schiefgelaufen und welche Optionen haben Sie solches zu verhindern? Nun, das Erste, was Sie machen dürfen, ist das Gleiche, was wir getan haben, um unseren Referenzfall zu bauen. Die Projekte weitestgehend nacheinander abarbeiten, damit Sie schneller die Ersten fertigstellen und diese nicht in ein Jahr in die Länge ziehen. Dazu dürfen Sie priorisieren. Aber auch hier sei wieder mein Kommentar erlaubt. Priorisieren Sie nur ordinal. Also sagen Sie, das ist das erste Projekt. Das ist das zweite Projekt. Priorisieren nach Klassen führt nur wieder dazu, dass Projekte gleichzeitig ausgeführt werden. Zu einem Projekt im Maschinenbau gehört viel mehr als ein paar Konstruktionen. Ich plädiere nicht dafür, dass Sie ein Produkt komplett einführen und danach erst das nächste Projekt angehen. Das wäre Quatsch. Aber Sie dürfen die Projekte staffeln, sodass eins gerade aufgeplant wird, eins in der Konzeptphase steckt, eins wird konstruiert, eins gebaut und eins getestet und eins wird gerade in den Markt eingeführt. Die Konzentration auf das aktive Projekt gilt innerhalb eines Teams oder einer Funktion. Und ja, nicht immer wird ein Projekt schneller, wenn man noch mehr Mitarbeiter bereitstellt. Der Kommunikationsoverhead steigt und manchmal macht es keinen Sinn, mehr Mitarbeiter in einem Projekt zu beschäftigen. Richtig. Aber das Projekt, das Priorität hat, sollte alle Ressourcen bekommen, die es sinnvoll verdauen kann. Und erst wenn dann noch Kapazität übrig ist, kommen die nachrangigen Projekte zum Zug. Zugegeben, unser Fall ist vereinfachend, um ein Problem in Reinform aufzuzeigen. Das Muster findet aber aber tausendmal im deutschen Mittelstand und allen Großkonzernen statt. Wie befreien Sie sich aus der Falle? Nun, es ist schon angesprochen worden, aber hier ist die Liste nochmal. Fragen Sie nach den Cost of Delay für Ihre Projekte. Seien Sie sich über den echten Wert der Zeit in Ihrem Fall für jedes Projekt bewusst. Zweitens. Priorisieren Sie die Projekte. Bearbeiten Sie sie bewusst nacheinander in einer Reihenfolge, die bewusst entschieden worden ist und von der Firma mitgetragen wird. Lassen Sie nicht die Projektleiter das untereinander ausfechten. Da gewinnt nur der lautere oder durchsetzungsstärkere aber nicht die Firma. Seien Sie sich auch drittens über Ihre Kapazitätsgrenzen im Klaren. Verplanen Sie nicht mehr Ressourcen, als Sie haben oder bereits sind, zur Verfügung zu stellen. Und viertens, seien Sie sich darüber im Klaren, dass mehr Kapazität am Flaschenhals fast immer billiger ist, als alle Projekte zu verzögern. Rechnen Sie hier mit dem spitzen Bleistift, es muss ja nicht immer die eigene Mannschaft sein. Schauen Sie sich auch die Zuschnitte Ihrer Projekte an. Wenn nur die Hälfte der Projekte konstruktionslastig wäre und die andere Hälfte versuchslastig, dann kann sich die Situation schon ziemlich entspannen. Dazu aber nächste Folge. Und ein Kommentar noch. Kein bienenfleißiger Konstrukteur, kein durchsetzungsstarker Projektleiter kann dieses Problem verhindern, wenn die Führungsmannschaft die Führung verweigert und nicht priorisiert hat. Es geht hier nicht um mehr Druck oder mehr Schweiß. Es geht auch um die Prozesse und Systeme so zu gestalten, dass die Mitarbeiter optimal zum Unternehmenswohl beitragen können. Das ist die Verantwortung der Führung und das ist aber auch Ihre große Chance, einen echten wertschöpfenden Beitrag als Führungskraft zu leisten. Und zuletzt, Sie dürfen Oma ignorieren und den 100-Euro-Schein selber in Augenschein nehmen. Rechnen Sie einfach nach, was die verschiedenen Szenarien für Ihre eigene Situation bedeuten. Ihre Zahlen werden sich von dem Beispiel unterscheiden, aber Sie könnten sich durchaus erschrecken. Das war's für diese Woche. Und diese Woche lasse ich Sie noch an der Klippe hängen und sage nur, Sie müssen priorisieren,